Leute, ich liebe, liebe, liebe, liebe, liebe, liebe, liebe, ah, liebe Shitfood. Hallo? Hallo, Herr T. -Punkt? Ich habe das Zeug in die Kamera gehalten, so wie Sie es wollten. Kriege ich jetzt mein Geld? Mhm, mhm. Ach so, ich soll den Leuten noch mehr über das Produkt erzählen. Okay, gut, mache ich, alles klar, bis später. Ihr fragt euch jetzt sicher, why Shitfood? Leute, ich bin YouTuber, Facebooker, Twitterer, Instagramer, TikToker und natürlich OnlyFans Special Interest Model. Und Leute, weil mein Leben so hart ist und ich noch nicht einmal mehr zum Kacken aufstehe, brauche ich etwas, das zu meinem super stressigen Lifestyle passt. Shitfood ist die Alternative für Deutschland. Wer braucht denn heute noch gesundes Obst oder Müsli als Zwischenmahlzeit, wenn er genauso gut eine überteuerte bräunliche Plurre aus der Plastikpulle saufen kann? Liebe Community, gerade in dieser Krisenzeit müssen wir zusammenhalten und sowohl Aktionäre als auch Investoren tatkräftig unterstützen, die ab und zu vielleicht einmal aus Raffgier oder aus Menschenverachtung auf das ein oder andere falsche Pferd gesetzt haben. Denkt bitte außerdem an die ganzen Bullshit-Jobs, die Shitfood in unserem kaputten kapitalistischen System ermöglicht. Da werden Bedürfnisse geschaffen und erfüllt, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr sie habt. Sinnlos, sinnleere Sachen zu produzieren, das ist doch die Stärke unserer Gesellschaft. Hallo Herr Frank, kriege ich jetzt mein Geld?